Darum kannst du mit dem Motorrad auf der Rennstrecke nicht später bremsen oder soll ich eher fragen, warum kannst du nicht später bremsen? Ich sage aber eher darum, weil das hier ist eher die Auflösung dafür und wie du das in Zukunft machen kannst, dass du vielleicht später bremsen kannst. Es wäre geradezu fatal zu sagen, ähm, brems am besten einfach beim 150-Meter-Schild, wenn das aber eventuell für dich zu spät ist und du dann in die Bredouille kommst und sagst, boah, das ist mir zu krass, ich muss vielleicht geradeaus gehen oder so. Deswegen ist so ein Bremspunkt einfach ohne Untergrund ohne Unterhintergrundwissen später zu setzen, weil irgendjemand sagt, ach das geht sich hier locker aus am um 150 Meter Schild oder meinetwegen am um 100 Meter Schild zu bremsen, das kann enorm schief gehen und ich lasse dir gesagt sein, ein Spätbremsen oder ein Frühgas geben muss immer unterbewusst passieren und darf nie eine bewusste Entscheidung sein, weil jemand sagt, ich muss das tun. Sondern es muss immer unterbewusst sein, es muss immer eine Entscheidung sein, weil du dich am Motorrad extrem selbstbewusst fühlst, das Motorrad dir extrem selbstbewusstes Gefühl gibt und du deswegen unterbewusst entscheidest, hm, ich habe eigentlich so viel Zeit, ist so easy, ich kann, ich bremse hier und das ist halt dann eventuell später zurückzuführen, um die Grundlage dafür ein bisschen zu bestärken. Ich bin natürlich viel unterwegs, viele von euch fahren mit mir auf der Rennstrecke und da kündigen sich so immer so die gleichen ich sag mal die gleichen pappenheimer so ein bisschen an und ich sehe das schon immer wer so die gleichen eigenschaften hat aus fahrerischer perspektive betrachtet und eine dieser dieser dieser sachen sind natürlich okay auf der bremse verliert man viel zeit aber warum ist das eigentlich so und ich kann euch sagen in der regel wird meistens zu viel und zu hart gebremst oder zu stark und zu lange gebremst und dadurch wird extrem viel Rundenzeit teilweise verloren gegangen, teilweise auch total unnötig und trotzdem ist man aber in einem höheren Risikobereich, als wenn man eigentlich schneller fahren würde, nur wenn man ein paar wichtige Faktoren dazu gewusst hätte. Wenn du denn das Gefühl hast, du bremst zu früh oder viele sind ab der Bremse oder am Kurveneingang, sage ich jetzt mal schneller als du dann hat es meistens zwei Faktoren. Das ist zum einen die Blickführung, das ist das Ursprüngliche. Zum anderen ist es dann resultierend daraus die Linie, was letztendlich dann noch weiter resultiert, dass du zu früh bremst und zu viel bremst. Ähm, dazu müssen wir uns so ein bisschen die Linie anschauen. Schauen wir hier gleich auf dem Blatt Papier an. Und ähm, du musst wissen, dass anhand deiner Linie, anhand deiner Blickführung, bist du bremstechnisch am Limit? Das ist schon mal schön. Das heißt, du bist schon am Limit. Du machst quasi mit den vorherigen Fehlern, die du zwar machst, machst du aber dann trotzdem alles richtig und tust es dann wieder versuchen zu kompensieren. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Aber ihr werdet jetzt hoffentlich ähm, äh, durchchecken. So, schauen wir mal hier bei mir aufs Blatt Papier. Ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel rausgesucht, weil ich war jetzt gerade im Oschersleben. Da ist es ziemlich prädestiniert. Viele von euch kennen Oschersleben. Ich glaube, kennen die meisten mehr aus Brünn oder so. Äh, das ist hier die Gegengerade die hier aus der Schikane hinten rauskommt und dann kommt die Shell S und dann ist quasi hier die erste Rechtskurve. Und da ist ein 200-Meter-Schild, ein 150-Meter-Schild, ein 100-Meter-Schild. Und ich bremse zum Beispiel, also ich bremse zum Beispiel beim 150-Meter-Schild. Das ist schon sehr spät, ich, aber wie gesagt, du darfst jetzt nicht einfach hergehen. Ich bremse einfach beim 150-Meter-Schild, Matthias hat das gesagt, ähm, sondern es hat ja seinen Grund. Viele von euch bremsen beim 200-Meter-Schild. Was total okay ist, ist theoretisch auch sinnvoll, da mal anzufangen, ähm, nur es geht halt, wenn man da irgendwo anfängt zu bremsen, äh, meistens darf zu viel äh, Zeit verloren. Und ich zeichne jetzt mal kurz eben die Linie ein, wie viele von euch oder viele, die es jetzt falsch machen, derjenige, der das richtig macht, der braucht es ja gar nicht anschauen, äh, zeichne ich mal die Linie ein, wie ihr die quasi fahrt. So. Ihr bremst beim 250, äh, 200 Meter Schild und bremst sehr lange geradeaus aus, und vernichtet dabei sehr viel Energie. So, und dann hat euch mal jemand erklärt: Kurven müssen wir hinterschneiden, damit wir spät innen sind, damit wir gut rausbeschleunigen können und speziell hier im Shell S, weil es dann auch noch nach links geht, also sprich auf die Links einen sehr guten Anschluss haben. Das ist grundsätzlich richtig und genau das ist das Problem, dass die im Endeffekt äh, dazu verleitet, genau das hier falsch zu machen. So, und dann passiert folgendes, man lenkt hier relativ spät ein, um letztendlich dann am Scheitelpunkt hier innen zu sein und einen guten Anschluss auf die nächste Linkskurve zu haben. Und das ist prädestiniert, wenn so ein Rechts-Links-Wechsel ist. So, was passiert letztendlich aber hier? Wenn wir das mal ein bisschen auseinanderteilen. Wir haben eine lange Gerade, die ungefähr von hier bis hier geht. Und dann haben wir einen Schräglagenanteil, der von hier bis hier geht. Also ne, so, so einen schönen Bogen. Das heißt, wir haben einmal aufrecht von 0 Grad sage ich jetzt mal. 0 Grad Schräglage. Und dann haben wir auf einen Schlag 45, 50 Grad, um die Kurve zu fahren. Einfach mal merken, um das mal zu splitten. Dazu habe ich einen ein zweites Sheet hier, den Christoph, der hinter der Kamera stehen, steht, machen lassen. Danke Christoph für das Sheet. Ähm, lass ich gerne, gerne bitte sagen. Bitte. Danke. <lacht> so, und jetzt habe ich mal so, so ein Diagramm, das quasi abhängig ist von Zeit in der Achse und Geschwindigkeit in der Achse. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir kommen mit 200 kmh. An dem an der gegen gerade an das ist wahrscheinlich bei manchen mehr weil der 600er ist 200 sagen wir einfach mal 200 ist einfacher zu rechnen so und was passiert jetzt mit dieser linie die wo du jetzt gewählt hast mit sehr lange aufrecht und dann äh, diese lange zeit auf einen Schlag im 45 grad winkel Das heißt du bremst relativ stark und deine geschwindigkeitslinie also der geschwindigkeit fällt sehr schnell sehr stark nach unten und das ist das alles, das was letztendlich passiert, währenddessen du in 0 Grad, also in aufrechter Position bist. So, da fällt die Geschwindigkeit stark nach unten. So, und jetzt, wenn wir uns erinnern, diese Linie, die ich jetzt gerade gezeichnet habe, diese abfallende, die geht im Endeffekt vom Bremspunkt bis hier. So, und jetzt kommt deiner, dein extrem starker Schräglagenaufbau, der sehr abrupt kommt. Das heißt, du musst die Bremse loslassen und Einlenken, weil du hast ja gelernt, bei 45, 50 Grad kannst du ja nicht mehr bremsen. Das heißt, du machst eigentlich alles richtig. Das heißt, du lässt die Bremse los und lenkst ein. Wenn du die Bremse loslässt, passiert mit der Geschwindigkeitslinie folgendes, sie wird waagrecht, weil dann hältst du ja die Geschwindigkeit. So, und dann fährst du in dieser Geschwindigkeit, hier im Faktor Zeit, in dieser Zeitachse, relativ lange gleich 45, 50 Grad Schräglage, bis du den Scheitelpunkt erreicht hast. Das ist natürlich hier jetzt ein bisschen überspitzt aufgezeichnet, aber so versteht man es letztendlich besser. So, das heißt, du kannst, weil du alles richtig machst, weißt du ja, okay, bei 45, 50 Grad Schräglage kann ich nichts machen, ich muss warten, bis die Kurve vorbei ist, ich möchte hier schön innen sein, um einen schönen Anschluss auf die Linkskurve zu haben, so weit, so gut, alles richtig. Ähm, so, nur ist es aber leider nicht so schnell. Warum ist es nicht so schnell? Weil wir hier eine Phase haben, hier im Diagramm, die sehr lange die gleiche Geschwindigkeit hat. Und eine Phase, die lange die gleiche Geschwindigkeit hat, ist letztendlich eine verlorene Phase, sogenannte Rollphase. Und jetzt zeige ich euch, wie das besser geht. So, aber bevor wir das machen, noch kurzes Vorwort ähm, zu unserem Sponsor. Ähm, das ist nämlich hier die Bärenbranke von Diopati. Äh, der sponsert dieses Video. Danke, Dioparty. Und an die Bärenbranche zum Sponsoren für das Video. Diese Bärenbranche ist dafür da, dass ihr zum Beispiel weniger ähm, solche Schwielen an den Händen kriegt. Ne? Und dann kann man die schön anziehen und kann sich da quasi so die, die Schwielen so ein bisschen tschack, unter dem Handschuh, dann bekommt man weniger Blasen, Schwielen und so weiter. Nutzen sehr viele, die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen mittlerweile, in verschiedenen Stärken. Manche brauchen es ein bisschen dicker, manche wollen es ein bisschen dünner, damit man hier eben weniger weniger Blasenbildung kriegt. Super Sache, kosten nicht viel, halten sehr lange. Ich fahre die auch und ähm, ich, ich brauche eigentlich nicht viel von denen, weil bei mir halten ein paar relativ lang es gibt Bande, die haben Höhrenverschleiß. Schaut es mal rein unten in der Beschreibung, Link zur Bärenkranke Danke zum Sponsoren für dieses Video. Gut, dann schauen wir uns an, wie es besser und quasi schneller und schönerweise, oder wie schönerweise, witzigerweise auch noch schneller und sicherer geht. Jetzt habe ich einen kompletten Schwachsinn gesagt. Okay, das lassen wir drin, das ist Outtake, nice Outtake. Okay, jetzt schauen wir uns an, wie es quasi schneller, besser und sogar noch sicherer geht. Wir haben gerade einen kleinen technischen Defekt mit der Speicherkarte gehabt, deswegen leicht durcheinander, aber egal. So, ähm. Jetzt müssen wir was machen, was relativ konträr ist. Das heißt, wir müssen anfangen, theoretisch früher Schräglage aufzubauen. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, aber das ist ein kompletter Bullshit. Ne? Jetzt baue ich früher Schräglage auf, ist ja eher schlecht. Der Vorteil am früher Schräglage aufbauen ist, dass wir länger mit weniger Schräglage fahren können. Und weniger Schräglage heißt, ich kann mehr bremsen oder weiter in die Kurve hineinbremsen oder auch schneller hineinfahren. Ähm, um früher Schräglage aufzubauen, müssen wir quasi früher einlenken. Das heißt, wir fangen letztendlich früher an einzulenken. Äh, so einen Tacken, einfach ein Tacken früher. Ich erkläre dann noch gleich, wie das geht, aber jetzt sage ich erst, warum wir das machen. So, wenn wir hier früher einlenken, dann passiert folgendes. Wir fangen zwar früher an, Schräglage aufzubauen, aber unsere maximale Schräglage fängt erst ungefähr hier an zu entstehen. Das heißt, wir fahren zwar hier schon mit minimaler Schräglage an, aber das sind gerade mal 10-15 Grad, beim einlenken. Und mit 10-15 Grad können wir mit dem Motorrad theoretisch noch alles machen, auch richtig hart bremsen. Jetzt fahren wir nicht nur einen kürzeren Weg, sondern der Weg ist auch schneller, weil wie ihr seht, ist auf der anderen Linie die maximale Schräglage schon ab hier. Und auf dieser Linie ist die maximale Schräglage erst ab hier. So, und um das genau zu verstehen, müssen wir uns das nochmal am Diagramm anschauen. Weil ich jetzt, oder nicht anders, um das nochmal abzuschließen, meine niedrigste Kurvengeschwindigkeit kann ich dann letztendlich bis hier, bis in dem Bereich hier, abbauen. Auf der anderen Linie muss ich meine maximale Kurvengeschwindigkeit schon hier haben. Das heißt, ich kann weiter in die Kurve hinein und bin in dem Bereich quasi schneller. So, um es am Diagramm zu zeigen, gehen wir mal davon aus, wir haben identischen Speed. Können wir jetzt hergehen und können sagen, wir bremsen jetzt später, das heißt, wir fahren theoretisch ja, wenn wir noch ein bisschen schneller, weil wir später bremsen, das heißt, die, Linie, die Geschwindigkeitslinie geht hier noch einen Tacken hoch und dann fangen wir an zu bremsen. Und im besten Falle bremsen wir schön gleichmäßig in einer gleichmäßig abfallender Linie bis zum Scheitelpunkt. So. Und jetzt habt ihr gesehen, jetzt bin ich schon hergegangen und habe die Linie, die bessere Linie, jetzt vom Scheitelpunkt, den Scheitelpunkt Speed, quasi unter die andere gesetzt. Da könnte man jetzt sagen, ja aber wieso? Ähm, das hat den Hintergrund, da wir jetzt auf der Linie einen engeren Radius fahren müssen und ähm, wenn wir drei Faktoren haben, die wir nicht voneinander ändern können, dann ist das die Schräglage, die Geschwindigkeit und der Radius. Das heißt, wenn wir einen dieser Faktoren ändern, ändern wir immer einen anderen mit. Das heißt, wir verändern hier den Radius, indem dass wir hier spitzer reinfahren und das Motorrad ist limitiert mit der maximalen Schräglage von, sage ich jetzt mal 50 Grad, je nach Reifen, je nach Motorrad, jetzt, wir rechnen einfach mal mit 50 Grad, somit muss ich die Geschwindigkeit minimal verringern um hier quasi diesen perfekten Radius zu fahren, um genauso auch schön von innen oder von der rechten Seite den Anschluss auf die nächste Linkskurve zu haben. Das ist aber nicht so schlimm, weil, wenn wir uns das wieder anschauen, dann könnte man sagen, dass das die schlechte Linie ist und das die gute Linie ist. So haben wir das ungefähr gemacht. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber hier bin ich auf der guten Linie ja bestimmt 15 km/h langsamer ich, okay, rechnen wir mal gegen. Das hier, alles was hier zwischen diesen zwei Linien ist, diese große Fläche, ist alles gewonnene Zeit, gewonnene Rundenzeit der besseren und direkteren Linie. Und das hier zwischen den Speeds am Scheitelpunkt ist die verlorene Zeit der besseren Linie. Und wenn ich das jetzt ins Verhältnis setze, dann muss ich sagen, habe ich auf der besseren Linie so viel mehr Zeit am Kurveneingang von hier nach hier gewonnen, dass ich, oder muss sagen, von, von hier nach hier mehr Zeit gewonnen, dass ich hier ruhig diese minimale Zeit investieren kann, um da aber schneller reinzukommen. Und der Sicherheitsaspekt? Ich bin weniger lang in Schräglage, weil meine maximale Schräglage ist nur theoretisch von hier bis hier. Und das ist nur die Hälfte von der maximalen Schräglage der anderen Linie. Das heißt, ich bin zum einen schneller und deswegen auch sicherer. Das einzige, der einzige Nachteil dieser Linie ist der, die Fotos werden unspektakulärer, weil die Fotografen nicht so lange Zeit haben, dich in Maximalschräglage Schräglage zu erwischen, weil das viel kürzer wird. Im übertriebenen Sinne könnte man auch sagen, wenn du quasi dich mal verbremst oder zu spät bremst, weil du dich wirklich mal verguckt hast, dann darfst du auf keinen Fall später einlenken, wie auf der ersten gezeigten Linie, sondern eher tendenziell noch früher, um den Eingang so gerade wie möglich zu machen und auch im Worst Case die Kurve überschießen zu können und dann irgendwo hier rauszukommen. Dann vergrößerst du den Radius, somit Schräglage Geschwindigkeit Radius, kommt dir dann zugute. Das ist ja auch das, was passiert, wenn in der Motorspiel der eine den anderen überholt, innen beim Anbremsen, reingeht zum Scheitel, weit gehen muss, weil er dann den Radius enthalten kann und dann rausgeht und der nächste wieder reingeht. Ne? Letztendlich ist nichts anderes das, was hier passiert. Ähm so, und jetzt könnten aber viele sagen, ja, meine ich verstehe dich schon, wie du das meinst und ich versuche das auch immer zu machen, es klappt aber nicht immer. Und das ist der letztendlich, schlussletztendliche Grund, warum das, das überhaupt so weit kommt. Warum a, die Linie falsch gewählt wird und dann b, nicht richtig, warum man nicht richtig bremst. Obwohl man mit der Linie, die man wählt, theoretisch dann das Mö Mögliche rausholt. Und das ist die sogenannte Blickführung. Es gibt ein eigenes Video zu der Blickführung. Das habe ich kostenpflichtig gemacht, das ist immer unten verlinkt. Aber ich, ich nehme einen Teil davon raus. Ich nehme einen Teil für dieses Video jetzt davon raus und erkläre euch das. Und zwar geht das schon mal los da, wo ihr beim Bremsen hinschaut. Das heißt, wenn ihr meinetwegen euer 200 Meter Schild beim Anbremsen für euch fokussiert habt, sage also ich bremse beim 200 Meter Schild, dann ist meistens der Fehler, dass man dieses 200 Meter Schild, wenn man so auf Moped hängt, so anschaut. Und dann warte, bis das 200 Meter Schild da ist und dann ist es da und dann bremse ich und dann fange ich irgendwann an, nach vorne zu schauen. Und genau das ist der Moment, wo es eigentlich schon zu spät ist. Weil ich darf nie dieses Bremsschild oder was auch immer du, eine Mauer, eine, eine Brücke, was auch immer, ein Zaun als Bremspunkt hast. Wenn du das anvisierst, passieren folgende Faktoren. Zum einen... Du verlierst den Weg nach vorne und verlierst somit den Blick in die Kurve hinein zum Scheitelpunkt. Der kommt dann erst wieder zu spät zurück. Und das noch viel gravierender ist, warum du dann auch früher bremst, noch dazu, alles was nah ist, bewegt sich viel schneller. Guck mal, bei 30 kmh mit dem Fahrrad, äh, vor deinem Vorderrad, bewegt sich irrsinnig schnell. Und wenn du mit 850 km/h im Flugzeug sitzt und schaust aus dem Fenster, bewegt sich gar nichts. Das heißt, alles was weit weg ist, bewegt sich viel langsamer und viel entspannter. Das heißt, du sollst beim Anbremsen nicht den Bremspunkt anvisieren und nicht fokussieren, sondern der Blick muss beim Scheitelpunkt sein. Und der Bremspunkt, der muss eigentlich im Peripherie sehen, an die vorbeigehen und sagen, ah, jetzt ist er da, ah, jetzt ist er da. Und ich, wo ist er, wo ist er, ah, hier war er. Hier, hier, hier war der Bremspunkt, da hinten. <lacht> und dann, oh, Scheitelpunkt. Ah, haben wir halt ein bisschen hinterschnitten, ist eh gut so. Nee, Blick beim Anbremsen auf der Geraden schon, bevor du hochgehst, schon am Scheitelpunkt und der Bremspunkt muss so an dir vorbeigehen. Du darfst den nicht anvisieren und dann hast du viel mehr Zeit und wählst auch die direktere Linie zum Eingang. Ja, das ist die Theorie. Viel Spaß beim Umsetzen. Ich bin gespannt, wer es schafft. Viele von euch haben das mit dem Training von mir schon recht gut hinbekommen. Manche müssen ein bisschen länger daran arbeiten. Aber das sind die, die Faktoren. Blickführung, Linie und dann klappt es auch mit dem Bremsen. Und wenn ihr dann so viel Entspanntheit habt, weil ihr richtig guckt, weil ihr richtig die Linie wählt dazu, aufs Gucken, dann sagt ihr irgendwann, hm, das ist eigentlich relativ entspannt, ich brauche gar nicht so hart bremsen. Und das ist der Grund, warum ich teilweise manchmal sogar früher und weniger hart bremse sogar, als manche Leute, die 10 Sekunden langsamer sind wie ich. sollte gehen zu denken geben und man schon Bremsbeläge, also ist auch noch günstiger. Also ich hoffe, das war interessant. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Abonniert auch gerne den Kanal. Mit Christoph lacht hinter der Kamera. Ich weiß nicht, warum er lacht. Vielleicht lacht er mich aus, sagt sich, was erzählt, der für eine Scheiße. Also äh, Kanal gerne abonnieren. Ich bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. und Ciao.